Ist der 18. April 2021. Ein bundesweiter Gedenktag für die Corona-Tour. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber diese vielen Statistiken und Zahlen, für mich wird diese Pandemie erst dann spürbar, wenn ich ein Gesicht habe zu diesen Zahlen. Wer sind eigentlich all die Menschen hinter diesen Zahlen? Ja, und mir ist es auch so gegangen, als ersten Menschen erkrankt sind in meiner Umgebung und ganz Schlimmes war es, als ich den ersten Corona-Toten beerdigen musste. Ähm, aber apropos Menschen hinter den Zahlen, äh, du weißt, dass ich viel mit Zimbabwe zu tun habe. Für diejenigen, das ist gar nicht schlimm, die nicht wissen, wo es ist. Hier ist Südafrika und da drüber ist Zimbabwe. Und ich habe just in dieser Woche von Dudu wieder eine Nachricht bekommen, wo sie mir beschrieben hat, wie schrecklich das da ist in Corona-Zeiten, dass sie einfach ähm, kein Geld haben, weil wer nicht arbeitet, kriegt kein Geld. Und äh, wenn dann mal Geld für die öffentlichen Angestellten ist, dann geht gleich alles hoch an, an Preis. Und ich finde ganz gruselig, dass sie ihren drei Kindern beibringen muss, trainieren, sie trainieren muss, äh, dass sie nur einmal pro Tag was zu essen kriegen. Und das ist jetzt nicht hier ein Drei-Gänge-Menü, sondern einfach Saza. Und das war's. Aber was mich wirklich umgehauen hat, war, dass sie geschrieben hat, also bei allem fange ich an zu verstehen, ich zitiere jetzt, dass die Liebe Gottes keine Grenzen kennt und uns nicht begrenzt und dass die Kraft, die Kraft des Gebetes das Wichtigste ist in solchen schweren Zeiten. Das hat mich echt beeindruckt. Da steckt so viel Hoffnung drin. Und Martina, diese Hoffnung sehe ich auch in dieser Skulptur. Oh ja? Die Skulptur äh, kommt aus dem Simbabwe und es gibt noch mehr davon, aber darum soll es heute nicht gehen. Ähm, wir hoffen, dass auch Sie in diesen schweren Zeiten Kraft im Gebet finden.